Oh mein Gott! Sind Sie verletzt? Nein! Was wollen Sie? Toll, die Drogen, am schon! Da fehlt doch was. Ich habe hier zwei tote Männer und eine vermisste Person. Ich war gestern mit ihr in der Wüste. Wo war das genau? Wir klettern rauf. Erst losbinden. Wenn ich falle und runterstürze, dann müssen sie ihre Drogen allein tragen. Das sind nicht meine Drogen. Er wird kommen. Wir sind allein. Niemand wird uns hier finden. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wenn wir weiter in diese Richtung gehen, werden wir sterben. Manchmal, wenn das Monster kommt, muss man ja sagen. Dies ist ein Notfall. Hört mich jemand? Laufe niemals wie ein Lamm. Laufe wie ein Wolf.